Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zur zweiten Folge der Adventure of Captain Spirit. Ähm, ich nehme das hier direkt nach der ersten Folge auf, deswegen weiß ich noch ungefähr ein bisschen was los ist. Ähm, und bin auch hier noch an derselben Position wie davor. Wir hatten anscheinend gerade das Gespräch mit dem Vater. Und der schaut jetzt ein bisschen Basketball. Ähm, Zeitung, ja kann man mal lesen. Langweilig, gut, dann doch nicht. Ähm, wir sollen jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, Sachen für sein Kostüm finden. Sie sind anscheinend hier in der Nähe. Äh, warte mal, Lichtschalter. Einschalten. Natürlich in der Waschküche gerade. Schmutzige Wäsche. Okay, ja, die riechen nicht so toll. Ja, ich packe die Sachen mal in die Waschmaschine. Now you will learn your and stay clean. Ah fuck, jetzt kann ich glaube nicht mehr in die Waschmaschine gucken. Waschen. Ich wasche die Scheiße mal. Keine Ahnung, was er da jetzt gemacht hat. Dunkeltür. Ah, da kann ich eh drücken. Da kann man eh drücken, habe ich gerade gesehen. Öffnen! <lacht> Geil. Okay. Das geht. Alter, das, das wird gerade richtig creepy. Oh. Ey, creepy Shit. Macht doch nicht die... Der macht auch noch die Tür zu dieser... Sch Bast, ey. Die Musik wird echt creepy gerade. Vorsichtig. Alone. Was? Junge, ich sehe halt, Leute, ich sehe gar nichts gerade. Du hast die Ich glaube, der ist gerade in seiner Fantasie, weil ich sehe gerade gar nichts. Oh, manchmal laut. Ey. ich drücke einfach die ganze Zeit gerade nur auf W und gucke mich, ein ich, ah. Jetzt habe ich ihn gerade ganz kurz gesehen. Okay, what the fuck, was geht? Du kannst es, Captain Spirit. Geh ich gerade überhaupt geradeaus? <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt. Vielleicht laufe ich die ganze Zeit so in der Wand. Oh, der Wasserfresser was was hat mich zu Was zum Teufel? Ich sehe was. Kann ich sprinten? Nein, anscheinend nicht. The fuck? Wieso bin ich hier reingegangen? No more fear. Keine Angst mehr. Okay, anscheinend immer, wenn, wenn der Junge redet, wird's, wird's hell und wenn er aufhört, wird's wieder dunkel. mal so die Tasten, die ich jetzt kenne ja nicht. Äh. Nee, aber auch grad nichts von so einem What The fuck. Ich sehe das hier alles komplett blind. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt abgeht. Ich kann der Kleine mal wieder reden, damit ich weiß, was ich machen muss? Hey kleiner Mann, wie wär's, wenn du mal wieder redest? Nur so ein bisschen um. Ich sehe jetzt gerade hier den kleinen In meinem Bildschirm, also ich sehe es in meinem ersten Bildschirm sehe ich ihn gar nicht, aber in meinem zweiten Bildschirm, wo ich halt die Aufnahme auch laufen habe über OBS, da sehe ich ihn ein bisschen. die Helligkeit mal gleich von, von meinem Hauptmonitor ein bisschen hochstellen, ich sehe nämlich gar nichts. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach, oh, die sind so sieg, Alter. Ich darf jetzt hier gerade fünf Minuten durchs Nicht und Warte, bis hier irgendwas passiert, Alter. Das kann doch nicht sein. Ah, okay, jetzt, jetzt sehe ich, was im, im zweiten Monitor über OBS Hier ist ein Licht, ich gehe da mal hin. Krass, okay, ich sehe das im Hauptmonitor gar gar nicht. Jetzt sehe ich es im Hauptmonitor. Was zum Fick ist das? Ich gehe da jetzt hin. Scheißegal. Wasserfresser. Ist das das... F oh. Bändigen. Ist das das Vieh, was... Äh... Jetzt muss ich gerade klick Klickspam. Ach du Scheiße. Ich bin kein Schnellklicker. Ich kann nicht schnell klicken, das ist glaube ich mein Problem. Ah lol. Ah, okay. Gut, jetzt ist diese Vision zu Ende. Das war, das war gerade krass. Das war echt krass gerade. Okay. CS. I've tamed the water beast. Wenn hey, du auch gerade ausschließt, so. so I fixed it. Ah, jetzt habe ich den. Ah, jetzt habe ich den Wasserfresser gebändigt. Leute, kann ich auch manchen. Handy. Hm, ich lese das jetzt mal nicht, weil ich will eigentlich. Oh ne, ich schieße mal nicht auf Papa. Ich glaube, der wird dann extrem pisst. Ich das Basketballspiel ist auch sehr interessant. Ich überlege jetzt nur gerade. Hm. ist ein Comic. Warte, was brauche ich denn? Ich bräuchte eine Maske und irgendeinen anderen Scheiß. Keine Ahnung. Hier ist mein Zimmer. Vielleicht muss dann doch irgendwas in meinem Zimmer sein. Ich kann mir das halt nicht wirklich vorstellen. Tattoo. Ein Tattoo. Anwenden. Okay. Ach, es ist so ein Spielzeug-Tattoo. Na, wie süß. Das hatte ich damals auch mal richtig gerne genutzt. Ich <lacht> kann da ist der Schneemann. Ah, warte, ich muss rausgehen. Weil ich habe noch eine Aufgabe, bezwingen der Schneemonster. Oder sowas. I don't know. Kann ich überhaupt sprinten? Ja, ein bisschen mit Shift. Und sehen. Hä? Wie wollt ihr dann raus? Ach so. Oh, hm. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich okay, sich jetzt seine Jacke, dann ich jetzt mal diese Schneevieh. Ich bin komplett überfordert gerade, ey, es ist krass. Aber das Spiel gefällt mir echt gerade, muss ich sagen. Vielleicht ist im Baumhaus auch irgendwas für seine Heldenrüstung. Das sieht geil aus. Also, die, die wohnen echt geil. Aber halt ein bisschen abgelegen, so von der Zivilisation, glaube ich. Aber es gefällt mir. Okay, hier kann ich jetzt auch mal ordentlich rennen. Da ist der Schneefie! Da hat eine Schock. Autsch! Wieder aufbauen. Oh, Das ist You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can was we do? Wer oder was ist Mandroid? I don't get it. Boah, krasser Mund, den er da hat, Alter. Und jetzt diesen Schalter da drücken oder was. Ah. Geht doch. E. In die Luft, ja. Was? Okay. Was passiert jetzt? Oh shit, er hat ihn in die Duft gejagt. Alter, war das krass. Tiger. Das war, das war alles? Wow. Okay, hier lebt doch, hier lebt doch noch wer. Wenn mal so ein Nachbarn. Schaukel ist kaputt. Hochklettern. Ich will mal ins Baumhaus. Okay. Sieht ganz nett aus. Hat er hier irgendwas? Ja, das ist Walkie-Talkie. Eine alte Schüssel. Bah! Der wollte, der wollte seine... Oh, wie scheiße. Geheimversteck. Oh, jetzt kann ich wieder meine Superheldenfähigkeit nutzen. Open sesame. Stark. Krasser Dude. Briefe von der Schule, Baseballkarten. Oh. Scheiße auf den geheimen Dekodiere, das, das sieht interessant aus. I loved watching Momdrawer Comics. What are you cooking me, my sweet Valentine? Your favorite dish. Pizza. Happy Valentine's Day, Sweetheart. Oh, das ist süß. Das ist verfickt süß. Das ist voll cool. Ich glaube, da war der Vater noch normal oder so. Geheimer Dekodierer. Maybe I can use this to read the map. Also, ich kann damit nichts rausschließen, Alter. Briefe von der Schule. Hier, Mr. Eric. Harry, did say mean things about Dad. Okay. But I can't let him see this. Okay, es ist eine Nachricht, ähm, dass der Bruno also anscheinend in so einen Kampf gefahren ist und der sei und der Junge heißt anscheinend Chris oder Chris, kommt drauf an, wie man es ausspricht. Hier okay, war doch wichtig, gewesen, I mein Inventar. Ah da oben. Okay, jetzt habe ich anscheinend den Dekodierer Baseballkarten schauen wir uns noch mal an. Okay. Ich Weiß gar nicht, ob ich Baseball schiele, ob ich uh, wirklich gar kein Baseball. Überprüfen Luftpirat. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, captain. Ich Baum? Das Magnetfeld schützt uns vor Schaden. Das im ist anscheinend auch nichts so zu besonderes. Nehmen wir mal wieder runter. Ein Ausguck. Ah, jetzt kann ich das Geheimversteck mit E nutzen. Oder ist es wieder dasselbe? Ja, ist es ist wieder dasselbe. Upsi. Habe das ich mal übersprungen? Ja. Okay, dann brauchen wir das doch nicht. War hier oben nichts. Hey, ist hier, Als wäre in diesem Baumhaus nichts Besonderes. Eine Puppe. Warum hat er eine Puppe, der Junge? Okay. Pirat. Denn ist hier also nichts Besonderes. Wir schauen uns mal den Ausguck an. Und dann ist die Folge auch gleich schon wieder zu Ende. Wir sind jetzt schon wieder bei 15 Minuten. Krass. Gucken wir uns mal die Szene noch mal an, angeben vom Baumhaus runter, gucken wir uns noch mal ein ganz kleines Tipp ein bisschen um. In der Folge wird doch nicht so produktiv. Schade. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Hier okay, kann man die sondern sich verlassen. Ich glaube, die bringt mir aber auch nicht mehr so viel. Schade. Dann gehen wir hier mal runter. Kann ich jetzt hier überspringen? Nee, kann ich nicht. Gut so. Komisch. War wohl doch nichts. Ja. Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde. Nehmen das hier ein bisschen später auf. Ich, ich, ich, ich it, nicht. No joke, ich get, gruseliger Baum. Okay, das schauen wir uns nochmal kurz. I can't wait to get a real pine tree. This, oh my God, the lake demon is rising. Der Seedämon. Okay, okay, stark. Oh, nichts Und nichts Besonderes. Schade. Wollen wir mal kurz hier rein? Oh, ich überziehe ein bisschen. nicht über 16:30 in der Roh. Okay, braucht man also einen Schlüssel. Seltsam. Ich, also, ich, ich gerne echt nicht, wo ich die Sachen dann herbekomme. Ähm, aber, damit die Folge nicht noch länger wird, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut euch auch mal die erste Folge an, falls ihr jetzt einfach gerade so reinschaltet. Und ja, das war's von mir und ich sage ciao.